Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 1. Äh, ich guck ganz kurz noch schnell. Ich würde gern eigentlich eine gute Quali hinlegen hier und irgendwie sieht es nicht ganz so geil aus, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, es ist ganz okay. HD ist 1080, also nicht full HD, nicht ultra HD so, aber 1080 ist die Qualität ziemlich hoch. Ja, passt schon. Also äh, wir legen los, ich habe letztes Mal die Mission hier gekriegt und aufgehört. Los! Oh, wir müssen die evakuieren. Irgendwie. Oh, die hören zu nicht zu uns, ups. Boah klar, jetzt ein Leck rein. Dankeschön, Spiel. Ich weiß nicht, ob man den Leck gesehen hat, hätte, hätte ich gesagt. Okay, die Waffe hat eine mega Steuerung, weil ich habe den Typen klar aufge auf den Typen gezielt und nicht getroffen Jetzt stelle ich ein bisschen ungünstiger, ehrlich gesagt, äh, ich muss ein bisschen gucken. Ich habe jetzt nämlich mal endlich meine ganzen Konsolen wieder ausgepackt. Ich habe ja mal gesagt, ich bin noch mal umgezogen. Ich war mal mit der Ex-Freundin oder dessen bin ich zusammengezogen. Äh, wir sind jetzt wieder weg, also weg voneinander ich Bin wieder ausgezogen und das heißt, ich habe jetzt endlich alle Konsolen bereit. Das heißt, hier stehen wieder. Unzählige Kon ah, fick dich doch. Ah, nicht erreicht, egal, wir gehen rein. Äh, hier ist schon wieder unzählige Konsolen, ich sehe jetzt gerade auf dem Schrank von der Nintendo 64 aufwärts alles. Äh, die PS1 bis 4 ist auch ready, wobei die PS1 muss ich gucken, ob ich die noch zum Laufen kriege. Äh, die Gamecube ist abgekackt, aber die kann ich auf der Wii spielen. Habe ich eben mal vor. Und die NES Mini habe ich auch. Und Xbox habe ich die erste und die 360er, also wir haben einiges zu tun, wenn ihr Lust habt, irgendwann. Aber ich will jetzt eigentlich zuerst mal vielleicht COD fertig kriegen. Ich habe Metro noch offen, das weiß ich gerade noch. Einfach mal so, ich habe das schon im Übersicht, aber äh, ich bin nebenbei noch mein Yu-Gi-Oh! Channel ein bisschen am machen. Also da kommen jetzt auch wieder ein paar Videos bald mal. Ich habe jetzt vorbereitet. Das ist glaube ich elf Monate nichts gegangen. Ist ein bisschen was. Äh, aber ich habe mich jetzt durchgerungen alles zu machen. Er blockiert unseren Funk. Er wusste, dass wir kommen. Die Kamera da. Er beobachtet Dra uns. Begriff alles und jeden, der mit Projekt Nova zu tun hat. Ich werde der Nächste sein. Was wollen Sie? Ziele überall in den Staaten. In ganz Amerika verfügt Dragowitsch über Schlefferzellen, die auf das Zeichen war, Nova 6 freizusetzen. Nova 6 als Waffe. Die Zahlenübertragungen. Was bedeuten Sie? Ich erzähle alle Alles klar. Die Insel der Wiedergeburt, wunderschöner Name. Wir holen den Typen natürlich, aber zuerst müssen wir endlich rauskommen. Ich würde eigentlich auch gerne dafür sorgen, dass hier was in die Luft fliegt, aber irgendwie funktionieren die Feuerfässer nicht. Kann das sein? Ich hätte es ehrlich gesagt gesagt, da kann man drauf schießen und das explodiert, aber nö. Ja, eben. Auf jeden Fall. Ich habe eine Konsolenauswahl, ich habe auch eine größere Spieleauswahl, was das anbelangt. Ich hole mir zum Beispiel auch an der Fantasy Basel, die jedes Jahr stattfindet, regelmäßig was Neues, wenn ich was finde. Ich werde jetzt nicht irgendwie einen Smash oder ein Mario Part 3 auf der N64 holen, das über 100 Franken kostet. Aber ich habe kleineres Zeug geholt. Entweder für fun Runs oder für was Größeres, aber das müssen wir dann gucken. Äh, ja, aber auf jeden Fall, ich würde gerne mehr Diversität reinholen irgendwie. Aber halt Stück für Stück und ich würde jetzt eigentlich gerne COD mal fertig kriegen, auch wenn es ein bisschen COD-lastiger wird hier leider jetzt dadurch. Aber ich gucke, wenn ich wieder mehr dazu komme, das Zeug aufzunehmen, kann ich auch mehr dazwischen splashen mit kleinerem Zeug oder so. Vielleicht auch ein Metro endlich weitermachen. Ach so, ups. Weaver, fahren Sie. Ich übernehme das MG. Bringen Sie uns hier weg. Ah, ich muss ihn Ich finde find das Zielkreuz hier super von diesem Teil. Ah, ich glaube, das nimmt nicht auf. Ich hoffe, mal, das Mikro nimmt das jetzt nicht mit auf. Ich habe mal noch ein bisschen leiser. Tut mir leid. Na, komm jetzt. Machen wir vorwärts. Ich kann hier nicht... Na, hoffentlich. Dankeschön. Mason, bist du noch bei mir? Wurz, Dragovic spielt mit uns. Wir waren im Arsch und das wussten wir. Ich konnte nur Bowman schluchzen hören. Ja. Er hatte aufgegeben. Konnte man es ihm übernehmen. Bowman? Ich bin müde. Und will es zu Ende. Das magst du nicht ernst, Bowman? Dich, Charlie! Bowman nicht! Du toter Amerikaner! Was geht Du machst mir keine Angst. Du alter Kommunist. Omen! Oh, Omen! Oh, du verdammtes Arschloch! Der nächste. Ich bringe euch alle um. Fass mich nicht an! What? Scheiße! Mistkerle! Dafür werden Sie bezahlen! So! Nicht reden! Spielen! Wie lautet der Plan? Ich denke nach. Ich denke nach. Nicht reden! Eine Chance, Mist. Wir werden sie ergreifen, okay? Zurück! Du tötest mich nicht! Du erschießt die G.I., Du schießend! Dieses Mal. Dieses Mal mach es. Leben lang! Bereit! Spiele! Zurück! Auf sechs und acht Uhr. Okay, das war ja mal richtig heftig. Und los geht's. Ich gehe unten durch. Keine Ahnung, war ganz so instinktiv. Ich musste gerade irgendwo hinrennen. Boah, das war richtig heftig. Okay, ich muss aufpassen. Wie immer. Ja, aber ne, eben, wie gesagt, ich würde gerne eigentlich was anderes noch reinbringen außer COD. Momentan konzentriere ich mich so drauf, dass ich mal ein paar Folgen COD rausklatsche. Und ich möchte nicht nachher noch was zweites Großes anfangen, nebenbei eigentlich. Also nicht gleich irgendwie den Assassin's Creed oder so noch reinjahren gleichzeitig. Der Russe wird das fände ich ein bisschen übertrieben, weil dann habe ich zwei große Sachen, die ich nicht mehr loswerde. Aber ich schau mal, Metro ist halt auch riesig eigentlich, wenn ich daran denke, dass Metro Exodus und Metro 2034 noch auf uns warten. Also Metro Last Light, eigentlich. Du, du hast ihn. Für, Bowman. Für Bowman. Los. Wir dürfen keine Zeit verlieren. So, wir gehen raus. Alter, das war jetzt heftig. So etwas will man einfach nicht erleben. So etwas will man einfach nicht erleben. Das ist brutal. Ich glaube, ich habe ihn nicht getötet, den ich, den ich erwischt habe. Aber wir räumen jetzt einfach Stück für Stück auf. Ich weiß, dass da hinten noch einer steht. Da ist er ja. Ja, eben. Äh, was ich vorhin noch sagte, ich habe nebenbei yu gi -Oh! wieder auf angefangen. Jetzt kommt sich hier gleich in die Szene. Klar. Okay, mal sehen. 32 Raketen. 12 mm Buchkanone. Die sind bereit für den Dritten Weltkrieg. Kettenladesystem an den 32ern. Nein, dieser Spruch wegen dem dritten Weltkrieg ist ja heute passender wie eh. 12 mm Kanone bereit. Wir haben Volle Energie. Bereit! Bereit! Ich bringe den Vogel hoch und übergebe dir dann den Knüppel. Klar. Ich melde alle Ziele, die ich sehe. Alle feindlichen Ziele gelten. Verstanden? Wir haben die Koordinaten von Kapchenkos Anlage. Wir folgen dem auf. Verstanden. Her mit dem Knüppel. Nein, Vogel. Halte die Augen unten. Nicht, dass uns einer die Eier abschießt. Wie recht du hast. Okay, ich steuer gleichzeitig und äh, schieße. sehr kompliziert gemacht ähm, ne aber auf jeden Fall, ja, Yu-Gi-Oh! Ich habe Yu-Gi-Oh! Jam nebenbei! Äh, auf dem kam jetzt elf Monate nichts. ich wollte eigentlich auch mal weitermachen. Also daran arbeite ich auch nebenbei noch ein bisschen mit. Oh, ich muss da nochmal zurück, ich bin in der Wand. Die habt du direkt hegen. So. Ja, der kann ruhig auf mich schießen, ist mir jetzt egal. Ähm. Ja. Boah, das war heftig. Ja, den hätte ich, glaube ich, vorausziehen müssen. Ja, hätte ich. Aber ich habe keine Ahnung, von wo der kam. Ich glaube von hier oben irgendwie. Muss ich dem ausweichen? Kann ich dem ausweichen? Ich habe nur kurz was getrunken, sorry. Tja, ja das hat schon besser aus ich hätte da wirklich einfach ausweichen müssen reicht es um die brücke zu zerstören da kommt ja theoretisch noch einmal rüber aber ich glaube das ist okay Ich fliege mal ein bisschen weg zum Ruhe haben. Aber halt hier einfach mal munter rauf. Ich glaube das war es nämlich schon für das. Ja komm, schieß ein bisschen. So. Dieser Funkturm muss sicher weg. Ich glaube der ist gemeint. Ja, ja, wir werden getroffen, ich weiß. Okay, es war nicht der Funkturm, irgendwas da hinten ist es. war doch der Funkturm, okay. Und da ist noch irgendwas, was auf mich schießt. Ich weiß, ich nehme das nicht so ernst, wie ich es vielleicht sollte, aber sie so, okay. Ich nach vorne ziehen und.. Okay, das hat sie belegt. Sehr gut. Wow. Okay, ich treffe den nicht. Gott, verdammte Scheiße, jetzt kommt schon. Keine Ahnung, ich gehe mal kurz weg wegen Nachladen, wenn danach kommt, ist gut. Ah komm, jetzt, ich treffe den genau, Kumpel. Jetzt natürlich nicht mehr. So, jetzt aber, komm. Fuck you. Alles klar. Und weiter geht's. Diese Missionen sind echt schwieriger, als ich denke. Also, dass man denkt, ich habe das Gefühl, die sind teilweise recht anstrengend. So, ich nehme jetzt gar keine Kontrolle mehr. Da landet von alleine zum Glück. Sonst käme das nicht gut mit mir. Unser Heli sieht auch nicht mehr so fit aus. Habe dann doch ein bisschen was eingesteckt. Die Rotoren sind jetzt schnell ausgegangen. Immerhin. Ich dachte das geht länger, aber ja. Krasses Teil. Echt krass. Wir müssen uns nicht verstecken, Mason. Ich nehme mal die. Aber ich bleibe bei der AK. Das ist, glaube ich, eine AK. Ja, ist eine AK. Die sieht ja immer etwa gleich aus, die erkennt man. Okay, wir rennen dem Typen jetzt nach. Ich sehe den da vorne noch so ganz ein bisschen. Nach. Schnell nach schnell, schnell, schnell. So, der ist weg und der dann Da sind noch zwei, noch auch nicht mehr. Sehr gut. Der will sich nicht bewegen irgendwie. Da kam der Granate geflogen. Ich habe die gesehen. Das wollte ich jetzt nicht tun, aber das ist cool. Wir können nicht lassen. Ich dachte, sie wären tot, als wir am Fluss gefangen genommen wurden. Haben Sie mich hierher gebracht? was Dragovic sollte über mein Schicksal entscheiden. Wir sind jetzt selbst für unser Schicksal fragen, wird so wird befreit sagt nicht danke nix oder so einfach so man <lacht> ist auch cool wenn er hier ist dann können wir ihn holen aber ist ein bisschen eine spezielle Begrüßung gerade meiner Meinung nach warum glaube ich den Satz kraftchen ist hier habe ich schon ein paar mal gehört Warte kurz hier. Okay, der ist es. Sieht sauber aus. Ich gehe mal hier unten ganz kurz gucken. Ich komme da nicht rein. Ich komme da nicht rein. nicht rein. Was wird der gar nicht zu uns? Fick dich doch, Alter. Als ah, ich hier plötzlich tue, okay, das war nicht gewollt, dass ich da reingehe. Alles klar. Ich dachte, vielleicht kriege ich da Bonus infos oder so wieder. Boom. Amerikaner. Sie? Schon wieder? Ich hätte sie in Borkuta töten sollen. Hab dich erwischt, du Drecksack. Sie werden mit mir sterben. Ich hab dich Mason. Was? Alles okay. Alles okay. Mason! Kravchenko ist tot! Dragovic, Kravchenko, Steiner. Alle müssen Wo sterben. Wo ist der Sachen Alle müssen sterben! Ja, das war jetzt ein bisschen heftig. Ganz ein bisschen. Kraftchenkos Anlage in Laos verließen. Nach dem Tod ihres Teams sie. Nein, war ich war nicht abtrünnig. Ich habe die Mission fortgesetzt. Entgegen Ihrem Befehl ging sie zur Insel der Wiedergeburt. Steiner war dort. Wieso ich musste Steiner töten. Aber Hudson und der Sinael waren schon auf dem Weg, um Steiner zu schlagen. Wieso mussten sie dorthin? Dragovic, Kraftchenko, Steiner. Alle mussten sterben. Wir wollten Steiner lebend. Wieso mussten sie ihn töten? Die Zahlen haben es mir befohlen. Warum verstehen Sie das nicht? Dragovin Schläfer sind in Amerika. Nova 6 ist eine Waffe. Sie werden es benutzen. Moskau reagiert nicht. Uns keine Wahl. Ein Präventivschlag gegen Russland. Der Präsident... Auf der Insel der Wiedergeburt. Wir mussten ihn töten. Wir? Vitor Reslow? Wir wollten beide dasselbe. Ich kam mit Reznov auf der Insel der Wiedergeburt an. Endlich. Steiner gehörte uns. Wir sind da. Insel der Wiedergeburt. Die Quelle von Dragovics Gift. Sie bereiten den Einsatz von Nova 6 vor. Еще немножко! Немножко, еще немножко! Давай. Молодец! Молодец, давай! Еще обезьяны! Насык что? Не хватает? Разгружай, Юра! Наш приказ освободить место для аппаратуры! Черт! Хорош жаловаться! Грузи клетки на Папристан! Ich muss einen Rest Töten Sie ihn, Mason. Nehmen Sie das bei. Wir sind in der Unterzahl, Mason. Wir müssen unbemerkt bleiben. Alter, ist das. Ekel mit dem Beil. Entschuldigung. Kommt der Scheinwerfer wieder oder geht dann Kreis? Keine Ahnung, der Kreis? Oh. Ich hab keine Ahnung wo der Scheinwerfer hin ist. Ich renne dem jetzt einfach nach. Sie entdeckt. Wo wurde ich entdeckt, verdammt? Ich töte jetzt einfach... Ähm, okay, nein, wir sind tot. Nein, wir sind tot. Wir sind tot. Okay, wo wurde ich entdeckt, verdammt? Ich bin doch nur nach... Wahrscheinlich hat mich da jemand gesehen. Ja, gut. Nehmen Sie das bei. Den finde ich einfach richtig heftig, ehrlich gesagt. Ich warte jetzt einfach. Ich bleibe jetzt wirklich hinter ihm. Der weiß schon, was wir machen müssen. Jetzt! denn, Aussage? Ja, wir sind in der Untersage. Darauf wäre ich nicht gekommen, wir sind zu zweit. Hm. Sie beginnen mit der Evakuierung der Einrichtung. Sie wissen, dass wir hier sind. Ja, was spawnen. Ich oh, gebe dann das Adschien. Boah, das ist oah. Gut, mein Frau, folgen Sie mir. Der Hubschrauber kommt wieder zurück. Wir brauchen ein anderes Versteck. Da ist wieder das Scheinwerfer, ja sie sind okay mache ich gut los geht's ich kann irgendwie nicht rennen okay Also ich kann auch nicht zielen und schießen immer noch nicht Hallo. Gut, sehr gut. Wir sind dicht dran gewesen. Vom Dach sollten wir in Steiners Labor gelangen können. Das war jetzt sehr speziell, dass der einfach random darunter guckt. Sie sind in Alarmbereitschaft. Es ist der CIA. Sie wollen Steiner leben. Dann müssen wir ihn zuerst finden. Ich würde eigentlich gerne langsam aufhören, aber wenn jetzt der Kontrollpunkt oben ist, ich würde eigentlich schon gerne wissen, wie es weitergeht. Ich gucke noch kurz, was passiert, dann sehen wir das halt nächstes Mal nochmal. So, wir gehen nochmal runter. Ja, das machen wir nächstes Mal. Ich speichere hier mal und beende. Äh, ich gucke ganz kurz, eigentlich sollten wir jetzt hier direkt vorm wieder wiederkommen. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich lasse das kurz speichern und laden. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Adrian Pop mit Zucker. Und wenn es gleich aufhört, dann wisst ihr, wir sind gut. Also. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!